Wir kommen im Jahr 2020. Ja, ihr werdet sicherlich sehen, wir sind nach einer enttäuschenden Feier in La Paz. Da war nämlich nichts los. Und die eine Kneipe, die auf hatte, da gab es nur Cocktails ohne Alkohol, also gefühlt ohne Alkohol. Und ein Feuerwerk haben wir auch nicht gesehen. Aber wir sind dann mit Amy und James auf die Limelight gefahren und haben dort wirklich noch eine sehr schöne Nacht bis in den frühen Morgen verbracht. Und heute schon der 2. Der Januar und es sieht gar nicht so schön aus hier. Also wir haben 30 Knoten Wind, ganz schön Welle, die hereinkommt. Und leider steht das Schiff auch nicht im Wind, sondern die Strömung ist so stark, dass also der Wind voll von der Seite hier in die Limelight bläst. Es ist richtig ungemütlich. Richtig ungemütlich. Ja, wir sind hier im, im Apartment von äh, James and Amy und Amy, mit denen wir Silvester verbracht haben und nutzen hier das Internet, um wieder neue Videos für euch hochzuladen. Tanken in La Paz. Mal gucken, ob wir eine Tankstelle finden. Da kämpft ein Pelikan mit einem Fisch. Kriegt ihn nicht runter. Hey, Guckt mal raus. Das ist der Hammer. hat er sich ein bisschen übernommen. Gleich haut der Fisch wieder ab. Der steckt unten mit der Flosse bestimmt im Sack fest. Es pfeift immer noch. 30 Knoten Wind. Jetzt zappelt noch der Fisch. Jetzt! Nee, der kriegt die nicht runter. Das sieht aus wie ein Pedikar mit dem Einhorn. <lacht> Jetzt hat Die Möwe hat ihm geholfen. Der hat ihn ein Stück rausgezogen und dann konnte er runterstieg. Ja. Ich weiß auch nicht, warum sie immer die Zunge ausstreckt. Manchmal ist es besser, wenn die Beine länger werden. Ja Was war es sonst? Oh. oh, da war ein Loch, hab ich gar nicht gesehen. Das ist hier der Wahnsinn, wo sich hier die Bäume langstehen. Direkt in der Spalte. Oh, und hier kann man Tour mieten. Zelt, damit hier heute übernachtet. Es gibt schön Dinner, Frühstück und dann geht es wieder los. <lacht> Patreons, für euch sitzen wir heute hier und trinken das Bier, was ihr uns spendiert habt. Vielen Dank. Dankeschön. Salut. Salut. Salut. Wenn, wenn ihr auch unser Patron werden wollt, hier oben findet ihr den Link dazu. Einfach klicken, lest es euch mal durch, keine Gefahr und wir danken es euch. Also, wir gehen heute das erste Mal in diesem Jahr schnorcheln. Ich muss nämlich meine neuen Flossen ausprobieren, die ich geschenkt bekommen habe vom Weihnachtsmann. Der Glenn hat leider nichts zum Ausprobieren zum Schnorcheln. Ah, Er probiert heute Annettes alten Neopren. Genau. Und die Annette die führt uns ihren neuen Neoprenanzug vor. Das Hier wird das nächste Brot vorbereitet. Die Annette malt Haferflocken und Reis zu so feinem Hafer- und Reismehl. Ja, Annette, das ist so wie, wie früher, oder? eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Aber wir haben ja Zeit. Unser zweiter Biss. Bei einem Knotenpfad angebissen. Ein kleiner Trigger, den werden wir wieder freilassen. Wenn wir den Haken rauskriegen. Ja. So, oh, der vierte heute. Endlich mal angeln. Monatelang schippern wir durch Mexiko und fangen keinen Fisch. Und jetzt geht das hier heute richtig ab. Angekommen in der Encinada Bonanza. Das liegt man ruhig, aber es ist immer noch sehr windig. Vier Fische, davon drei haben wir an Bord gehabt. Heute gibt es mal wieder geräucherten Fisch, hoffentlich, wenn wir unser Feuer so lange anbehalten. Da wird der Räucherofen vorbereitet. Aber er sieht so aus, als ob er schon am Ende ist. Und da hinten liegt die Leimleit. Leider sind wir wieder ein bisschen spät dran. Die Sonne ist nämlich schon runtergegangen. Unterjagt noch nicht, aber hinter dem Berg verschwunden ist sie. Dann sind sie ganz alleine. Das ist herrlich. Wir ja. mal lecker. Nur die Gräten. Oh. Schlecht filetiert. Ja leider gibt es einen kleinen Verletzten. Der Glenn wieder mal. Und jetzt Freut sich die an? Och, das ist ja schon gleich draußen. Der kleine Stachel ist ja gleich schon draußen. Das wird jetzt hier mal ein bisschen aufregend. Brich ab, brich ab. Blut, wir wollen nur ja Blut sehen. Er hat geblutet. Hat geblutet? Oh, und das natürlich hier bei richtigem Schaukeln. Das ist schon... Gut, dass wir die Annette dabei haben. Der Glenn hat schon den Mund auf. Ja, ich kann doch weinen. <lacht> weinen auch. Ich <lacht> meine, schon wie die Kisten weggeblasen werden. vorläufig glänzt. Letzter Turn auf der Limelight. Jetzt geht es nach La Paz runter und übermorgen ist es da schon Flugzeug. Ja. <lacht> Mit einem ziemlich starken Wind, aber so Deswegen tragen wir heute mal nicht. Ja. Stunden. Nach 459 Tagen an Bord der Limelight zusammen mit Mama und Papa verlässt uns jetzt der Glenn. Es war eine super Zeit mit dir. Wir hatten so viel Spaß. Wir haben niemals gestritten. Es war also wirklich ein tolles Erlebnis mit seinem Sohn so eine lange Zeit über die Weltmeere zu reisen. Jetzt wünschen wir dir für die Zukunft alles Gute und hoffentlich hast du viele neue Ideen und Eindrücke mitgenommen. Komm gut nach Hause! Quand veux-tu ma la ça, l'affection, écoute Claude, Marie -Claude yeah. Ich bin ein bisschen verrückt, ich bin ein bisschen verrückt, ich bin ein bisschen verrückt, ich bin ein bisschen verrückt, ich fan parti bisschen verrückt, ich bin ein bisschen verrückt, ich bin ein bisschen verrückt, ich bin ein bisschen verrückt,